Ja, guten Tag, alles zusammen. Ich bin wieder auf der Baustelle und möchte euch unsere Einbetonierarbeiten mal vorstellen. Äh, meine Maske ist gesponsert durch unser Verein DTN, Deutsch-Türkische Netzwerk. Wenn Sie sich für interessieren, melden Sie sich einfach bei mir. Ganz nette Zusammenkunft für Deutsch-Türkische Freundschaft. Auch gewerblich angehaucht und aber auch kulturell, sozial. So, jetzt äh, sind wir kurz vor Ende äh, durch äh, Betoniermaschinen äh, und Pumpen, wie Sie hier oben sehen, wurde das gute Stück Beton vorbereitet, auf, die, äh, auf unser Grundstück gebracht, auf unser äh, Boden gebracht. Wie Sie sehen, hinten äh, wird der Beton vorbereitet, zubereitet. Und in die Pumpe äh, Pumpenwagen gefüllt. Der Pumpenwagen pumpt das dann von oben nach unten und dann wird es hier geglättet. Die Jungs müssen halt hier in Akkot arbeiten. Die haben so circa 10 Uhr heute angefangen und ich habe das gerade noch das Ende geschafft äh, hier hinzukommen und das wird jetzt so schön äh, fein säuberlich äh, geglättet, äh, weil sie wissen, dass das ja relativ schnell ja, aushärtet. Und mit dem Wetter haben wir heute Glück gehabt. Es war Regen angesagt, vielleicht sind ein paar Tropfen in Hannover runtergefallen, aber es ist recht trocken. Äh, und äh, genau, ich habe auch äh, den deutschen Tradition äh, treu äh, kleinen Happen mitgebracht, wenn man das erste äh, Beton gießt. Dann ähm, ähm, ja, spendiert man einen äh, kleinen Imbiss. Das habe ich dann jetzt gleich mitgebracht. Und die Jungs, die sind auch fast fertig. Dann können wir uns hinsetzen und Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen genießen. Ähm, jawohl, das ist für uns auch ein Meilenstein. Das ist der erste Beton quasi, die erste Schicht für unser Bauprojekt mit unseren sieben ähm, Eigentumswohnungen in Hannover. Ähm, larzen Räten und wir sind auch sehr sehr aufgeregt äh, und freuen uns, dass unser Bau einfach fortschreitet äh, nächste Woche erwarten wir dann die Seitenwände also Kellerwände äh, die werden vorgefertigt in, äh, in äh, sozusagen Betonwerke äh, und äh, für unsere Spezifikationen besonders äh, also wasserabweisend und wasser Dicht. Das nennt sich dann am Ende des Tages Weißer Wanne. Äh, ich denke, dass hier die Glättungsarbeiten so in den nächsten 10 bis 20 Minuten zu Ende sind. Dann kann man hier das Ganze klein runter feiern. Äh, das soweit dazu. Ich wollte äh, euch das nicht vorenthalten ähm, und wünsche Ihnen allen einen äh, schönen Resttag und ich werde Sie auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, ihr Mehmet Kiba, bis bald, tschüss.